Die eröffnen schon richtig krass mit dem Panty dropper Okay, okay, kommt. Komm, gib mir einen neuen Trailer, ich will, ich will, ich will auch mal meine Panties droppen. Okay, okay. Warte, also, ich mache mal eine Spinn, aus. So. Fluffy, willkommen zurück. Oh, es ist Aerys. Ach, sie sieht so schön aus, wirklich, sie sieht so schön aus. Aber oh, sie sieht so schön aus! Sie sieht so schön aus, ey. Wenn sie kurz über das Bild zusammengepasst hätte. Sieht man escape. Na nee. Vielleicht kommt das hin. Oh, die Eröffnungssequenz mit Cloud. Yes. Die ikonische Eröffnungssequenz mit dem Zug. Ah. Jetzt springt er gleich. Das ist das, was sie auch in der Tech Demo damals auf der PS3 gezeigt haben, wo alle dachten, es kommt ein Remake, aber es kam keins. Oh yes! Oh yes! Cloudy, my boy! Mein little blond Emo-Boy. Nein, was? Okay, wir werden bestimmt noch einen Trailer sehen. Da ist er, da ist er, da ist er. Da ist er. Oh ja, der erste richtige Bossfight, den man im Counter im in Final Fantasy sieht. Der war so geil. Oh, das sieht einfach so gut aus, das sieht so, so schön flüssig und knackig aus. Hat er gerade die ganze Zeit seine Poperze angegriffen? Ich glaube, das wäre bei jedem so eine Schwachstelle. Oh, die legen bei ihrem Kampf echt die halbe Fabrik in Schutt und Asche. Aber in Advent Children hat er eigentlich auch kein zu tun. Oh, ja! ja! Bisschen, Firat! Oh, Tetsuya Nomura! Nice! Okay, wir haben wieder Eris. Eris. Oh, die ist so... Ey, sie ist so süß, ey. Sie ist, sie ist so mega süß, Alter. Sie ist so... Haben die ihre Gesicht... Warte mal, haben sie ihr Gesicht verändert? Ihre Gesichtsstruktur? Ich könnte schwören, sie hatte ein längeres, kantigeres gegen... Ich glaube, sie haben sie ein bisschen verändert, nochmal. Egal. Sie sieht trotzdem süß aus. Junge. Oh, es sieht so gut aus. Oh, das Shinra-Gebäude. Hat zugenommen. Ist ein bisschen chubby geworden im Gesicht. Oh yes. Oh, die geile Motorszene. Oh yes. Oh, die geile motorrad -Szene. Die Zugszene. Mann, so viele Flashbacks! So viele Flashbacks! Da ist schon wieder Zug? Was? Oh, so viele Flashbacks, ey! die okay. What the What the fuck? Was war das denn gerade? Waren das Dementoren? Okay, er ist. Ist natürlich im Kampf, als Healer. <lacht> tiefer! Tiefer und ihr Doppel-D! Yes! <lacht> have you been a good girl? Yes! Oh, yes, Mann. Endlich sind wir tiefer! Trapped. Die hat so gute, so schöne Augen. Ist sie vielleicht mit Pinseln verwandt? Schwarze Haare, rote Augen. Los, Tifa, hau rein, ey. Oh, Junge. Ah, wieder geiles Gameplay. Ah, Tifa. Tifa ist voller Monk, ey. <lacht> Cloud ist. Cloud ist wie so ein Shadow, äh, wie so ein Dark Knight. Ohne Darkness. Tiefer ist Monk. <lacht> oh, Tifa ist nice, ey. Oh, das shindra gebäude Oh, das sieht so schön aus. Das sieht so gut aus. Das Ding aus dem Abgrund. Aus dem Abfluss. Das Monster. Ich erinnere mich. Bekommen wir jetzt eigentlich die Cross- die, die, die Transgender-Szene zu sehen, Cloud? Verkleidungszene, Das wäre nice. Nein, ja, das wie erinnere ich mich nicht mehr. Oh. Sephiroth! Sephiroth! Oh, die Augen! Oh, sieht so gut aus. Nice! Oh, Sephiroth mit diesen Augen. Der sieht, sieht so schön böse aus. Oh nice, nice, oh nice, nice! Dritter Dritter 2020 Leute, ich euch das, den Tag im Kalender ein. Ja ich will auch noch mehr. Received Bonus Summon Material DLC. Was, man kriegt ein Chocobo? Chocobo Chick kann man... Ich Bonus Summon Material. Man kann, man kriegt zwei Bonus Summons, wenn man vorbestellt. bestellt. Was, was, da kommt noch mehr? Okay. <lacht> Und natürlich was für die Leute, die... Was, noch ein Bonus haben? What the fuck? Wie viele Bonus-Summons kriegt man? Das war, glaube ich, gerade ein Karfunkel oder irgendwie so ein Scheiß. Sah so aus wie eine. Was, da kommt noch mehr? Was, da kommt noch mehr? Achso, das ist jetzt nicht Final Fantasy, das ist Das ist Life is Strange wahrscheinlich.